OER bringt, glaube ich, in erster Linie eine Diskussion, die schon lange überfällig ist. Es bringt eine intensive Diskussion hinsichtlich des Urheberrechts, damit verbunden das Schaffen von Bewusstsein für Urheberrecht, was nicht immer in allen Fällen sehr ausgeprägt ist, mag in der Natur der Sache liegen, wenn Lehrerinnen und Lehrer sich natürlich intensiv mit ihrer eigentlichen pädagogischen Aufgabe beschäftigen. Und das zweite den zweiten Nutzen, den ich aus dieser OER-Diskussion ganz elementar sehe, ist der, dass es möglich sein wird, die Vielzahl der OER-relevanten Lehr- und Lernobjekte tatsächlich auffindbar zu machen. Also wir wissen darum, dass es an den unterschiedlichsten Stellen durchaus qualitativ sehr hochwertiges Material gibt. Aber diesen Wissensvorsprung haben nur einige. Und wenn die OER-Diskussion dazu beitragen kann, das auffindbar zu machen, einfach bereitzustellen, dann, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel gewonnen.